ist dem Emil eigentlich irgendwas wurscht denn Emil ist alles wurscht es ist eh alles für die fisch hallo fa wir leben ja derzeit in einer Zeit der multiplen Krisen. Ja, wie die Chinesen sagen, mögest du in interessanten Zeiten leben. Und interessant finde ich, dass die Leute nur noch mit sich selbst beschäftigt sind, besonders unsere Volksvertreter. Du meinst also, es gibt wichtigere Themen, als wer, wen, wo, wie gerade als Parteichef absagelt und wer wie lange noch Kanzler bleibt? So ist es. Gerade wenn man was für die Leute und gegen den Aufstieg der Rechten machen will, sollte man endlich in die Gänge kommen und was tun. Zum Beispiel? Nehmen wir mal die Digitalisierung. Da gehen gerade und werden auch in Zukunft etliche Arbeitsplätze verloren. Was mache ich dann mit den Leuten? sicher Idee zu über ein bedingungsloses Grundeinkommen ab? Und wenn ja, wie wird das finanziert werden? Wie schaut die Volkswirtschaft der Zukunft aus? Das ist alles wurscht. Ich glaube, das Thema ist nicht so wichtig. Die Digitalisierung bedroht schließlich keine Arbeitsplätze von Politikern. Wie schaut es denn dann mit Reformen in der Bildung aus? Die sind doch seit Jahrzehnten überfällig. Wann werden die Erkenntnisse der Wissenschaft endlich auch bei uns ins Bildungssystem einfließen? Wann werden wir endlich zum Bildungsstandard von anderen europäischen Staaten aufschließen? Wann werden wir unseren Kindern wieder echte Bildungschancen bieten? Das ist alles wurscht. Was? Ah, was die meisten Politiker schicken ihre Kinder auf Privatschulen, wenn es geht auf ein Internat ins Ausland. Die betrifft das Problem jetzt also nicht so wirklich. Und was ist mit dem dringendsten Problem unserer Zeit? Wann wird eigentlich die Klimakatastrophe von den Verantwortlichen ernst genommen? Ich habe ja den Eindruck. Dass der einfach alle nicht verstehen, was da mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zurast. Wann wird da endlich dagegen gesteuert? Hä? Wann kommen endlich Vorschläge und Konzepte auf den Tisch, die tatsächlich wirksam sind? Wann wird dafür gesorgt, dass wir nicht alle wie die Flieren krepieren? Das ist alles wurscht. Ah, du weißt ja, dass du längst ein neuer Industriezweig entstanden ist. Wer es leisten kann, kauft sie eine Unterkunft in einer Gegend, die von der Klimakatastrophe nicht so arg in Mitleidenschaft gezogen wird. Zum Beispiel in Salzburg, ein nettes Chalet. Und vergiss nicht, Politiker sind systemrelevant und werden auf jeden Fall gerettet, weil man sie für die Zukunft braucht. Also wird da nichts passieren, weil wir haben uns ja eh schon damit abgefunden, wie es ist. Es ist wie es ist. Alles wird zwar immer schlechter, aber nichts soll sich verändern. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch in naher Zukunft keine politische Bewegung gibt, die das alles anpackt. Ich bin kein Wahrscheinlichkeitsrechner, aber Sie können wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit rechnen. Na großartig. Okay, Toy Toy Toy